Jetzt soll es um den Begriff der Repräsentativität gehen. Was ist zunächst mal mit Repräsentativität gemeint? Wenn Sie eine Grundgesamtheit haben, hier mit roten und blauen Kugeln symbolisiert, und daraus eine Stichprobe ziehen wollen, dann ist die Grundidee der Repräsentativität, dass Sie die Stichprobe so ziehen wollen, dass sie die Grundgesamtheit möglichst gut repräsentiert, also praktisch ein, ein kleines Abbild der großen Grundgesamtheit ist. Und angenommen, wir wollen das jetzt hier für diese Grundgesamtheit tun, dann sehen wir, okay, es gibt blaue und rote Kugeln und dann würden wir vermutlich versuchen die Stichprobe eben so aufzubauen, dass sie eine ähnliche Verteilung bezüglich dieses Merkmals also der Farbe dieser Kugeln hat. Das heißt, wir würden dann zum Beispiel, da das ungefähr halb halbe ist, würden wir dann vielleicht zwei rote und zwei blaue Kugeln nehmen. So und dann würden wir sagen, wow, meine Stichprobe ist doch jetzt repräsentativ für die Grundgesamtheit. Ich habe jeweils Ungefähr die Hälfte rote Kugeln und die Hälfte blaue Kugeln, genauso wie das in der Grundgesamtheit ist. Und das stimmt auch. Sie haben dann Repräsentativität bezüglich dieses Merkmals. Also Sie haben Repräsentativität hergestellt bezüglich des Merkmals Farbe der Kugeln. Jetzt ist es aber so, dass diese Kugeln natürlich noch ganz viele andere Merkmale haben können. Zum Beispiel, aus welchem Material ist diese Kugel denn hergestellt? Und nehmen wir mal an, dass diese Kugeln hier alle aus Holz sind, bis auf. Diese vier, die ich jetzt mal hier an den Rand ziehe. Also wir gehen davon aus, alle Kugeln sind aus Holz, inklusive derer, die ich hier in meine Stichprobe gezogen habe. Und diese vier sind aber aus Stahl, sind aus einem anderen Material. So, und dann sieht man jetzt, bezüglich des Materials habe ich keine Repräsentativität, weil ich in meiner Stichprobe ausschließlich Kugeln aus Holz habe. Wir sehen also, eine Repräsentativität kann es immer nur bezogen auf bestimmte Merkmale geben. Und natürlich kann man das dann ähm, auch noch ausgefeilter machen. Also man kann jetzt die Stichprobe auch bezüglich vieler verschiedener Merkmale repräsentativ machen. Aber man kann es natürlich nie bezüglich aller Merkmale erreichen, weil man auch gar nicht alle Merkmale kennt. Man kennt ja nur einen Teil der Merkmale der Grundgesamtheit, über die es eben schon Daten gibt. Und somit ist die äh, diese Repräsentativität eigentlich nur eine Metapher, dass man sozusagen sagt, ich möchte die Stichprobe so, ungefähr so ähnlich machen wie die Grundgesamtheit, aber ähm, es ist eigentlich nicht klar, was ist damit gemeint, weil man müsste dann immer praktisch mit ähm, berichten, äh, was man genau meint, also Repräsentativität bezogen auf welche Merkmale meinst du denn. Und somit kann man sich im Endeffekt dann ähm, die Schlussfolgerung ziehen dass Repräsentativität eigentlich ein ziemlich schwammiger Begriff ist. Es ist eigentlich unklar, wenn jemand davon spricht, ich habe eine repräsentative Stichprobe gezogen, was er damit meint. Und somit ist die Schlussfolgerung, die auch Andreas Dickmann in seinem Buch Empirische Sozialforschung zieht in dem Kapitel zu den Stichproben, dass man diesen Begriff in wissenschaftlichen Arbeiten gar nicht verwenden sollte, weil er viel zu ungenau ist. Stattdessen verwendet man die Begriffe, die genau beschreiben, wie man die Stichprobenziehung vorgenommen hat. Ob man eine willkürliche Stichprobenziehung durchgeführt hat, eine bewusste Stichprobenziehung, also Quoten äh, gebildet hat, oder ob man eine echte Zufallsstichprobe erreicht hat. Wenn Sie dazu nochmal genauere Infos haben wollen, empfehle ich auch in der Literatur nochmal nachzulesen und ich habe auch ein weiteres Video erstellt mit dem Titel Stichprobenziehung, was diese drei Arten der Stichprobenziehung nochmal miteinander vergleicht.